Hi, herzlich willkommen bei der neu eröffneten Miniaturwelten Stuttgart. Wir als Modellbahn Union haben hier eine Präsentationsfläche unserer Eigenprodukte, unser Dioramen und natürlich auch exklusiver Sondermodelle, die wir für Miniaturwelten Stuttgart gemacht haben und die es natürlich nur hier zu kaufen gibt.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 und bin jetzt hier zu den Miniaturwelten gestoßen, aus Leidenschaft. Und einfach, weil man die Anlage zeigen muss. Das Besondere an der Anlage ist, sie ist von einer Person gebaut, 185 Quadratmeter, das größte Stadtmodell Europas. Von der Presse sind also alle da, die wir erhofft haben. Jetzt sind wir gespannt, wenn es losgeht um 13 Uhr. Ich bin völlig beeindruckt von dieser Anlage, von dieser Größe und was ein Mensch erschaffen kann. Den Gesamteindruck den kann man fast gar nicht beschreiben, wenn man die Geschichte dahinter noch mit dazu kennt. Es ist ein Wahnsinnsprojekt, was er alleine gemacht hat und über die Jahre selber aufbaut. Und wenn man selber Modellbahner ist oder auch selber Modellbahn macht, das ist, man kann sich fast nicht vorstellen trotzdem. Ich bin jetzt gerade hier vorbeigelaufen und ich fand es sehr ansprechend. Und dann dachte ich, gehe ich einfach mal rein und schaue mir das mal an und bin doch sehr, sehr erstaunt, wie groß das hier überhaupt ist. Ich komme von, äh, in der Nähe von Münzing an der Schwäbischen Alb und ja, ich wollte jetzt heute mal die Anlage hier anschauen. Das ist gigantisch, was da allein schon geleistet war, ist hier mit dem Aufbau jetzt und auch was der Herr Frey da damals gemacht hat mit dieser ganzen Anlage, wie lange der da baut hat und was da ist Wahnsinn. Also diese Anlage von Wolfgang Frey ist in meinen Augen ein Kunstwerk. Es ist etwas, was eine einzelne Person geschaffen hat und das ist unvorstellbar. Das ist etwas, was man sich angucken muss, wenn man hier in Stuttgart ist oder wenn man mal einen Besuch hier macht. Liebe Freunde, ich freue mich, wenn ihr nach Stuttgart kommt und diese tolle Anlage Bestaunt. Ihr seid herzlich eingeladen. Wir sind da und können alles erklären, erzählen über die Geschichte, der Erbauung der Anlage und wir freuen uns auf einen Besuch.